Angst, Not und, und als Entbehrung, der der der die Lage rund um wurden mehr als 500 begonnen, Menschen getötet. Buchstäblich in Schutt und und legte. Es ist Zeit, jetzt zu handeln. 20 Jahre Krieg in Afghanistan haben gezeigt, Frieden, Demokratie und Frauenrecht kann man nicht herbeibommen. Die Linke fordert ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr, ein Stopp und ein Verbot von Rüstungsexporten und Abrüstung. Internationale Solidarität heißt für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung eintreten. Denn alle Menschen haben das Recht, in Frieden und in Würde zu leben. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt, DIE LINKE.